In Zeiten wie diesen ist Krisenmanagement angesagt und wir haben vor kurzem unser neues Team am Flughafen vorstellen können. Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig führen ja seit 1. Jänner den Flughafen es ist eine schwierige Zeit, nicht nur für den Flughafen, für uns alle beruflich, privat, aber den Flughafen hat es halt am stärksten betroffen. Deshalb sind wir auch froh, dass wir mit Wolfgang Grimus einen international vernetzten Manager der Airlines-Szene als Geschäftsführer haben, der gemeinsam mit dem schon bewährten Finanzmanager der Holding, mit Jürgen Löschnig, dieses Vorhaben steuern wird. Insgesamt wünschen wir uns ein erfreulicheres Jahr in allen Branchen, vor allem aber auch beim Flughafen Graz und ich wünsche dem flughafen alles Gute. Covid-19-Pandemie hat die Luftverkehrsbranche und den Reiseverkehr in arge Schwierigkeiten gebracht, so auch den Luftverkehr im Bereich des Flughafens Graz. Wir haben in den Monaten Jänner und Februar 2020 gleich gut gestartet wie im Erfolgsjahr 2019 haben dann aber ab März drei Monate hinnehmen müssen, wo weder Linien noch Charterverkehr stattgefunden haben, konnten dann im Sommer den Linienverkehr ab Juni, Juli wieder langsam aufbauen, nach Wien, nach Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, auch Amsterdam am Schluss. Und mit dem zweiten Lockdown mussten wir leider wieder entsprechend deutliche Reiseverminderungen wahrnehmen. Und somit haben wir im Jahr 2020 im Vergleich zum Erfolgsjahr 2019 rund 81 Prozent im Passagieraufkommen verloren. Wir als Flughafen blicken leicht optimistisch in den kommenden Sommer. Viele Umfragen zeigen uns ja, dass die Reiselust eine ungebrochene ist. Viele Leute wollen Urlaub machen, wollen die Ortsveränderung. Und wir haben gemeinsam mit unseren Fluglinien- und Reiseveranstalterpartnern ein attraktives Programm für den Sommer 2021 geschnürt. Im Linienbereich werden wir bis zu sieben Destinationen bedienen. Primär die großen Hubs wie München, Frankfurt, Wien, Amsterdam, Zürich, aber auch Düsseldorf, Stuttgart. Und im touristischen Segment werden wir 15 Destinationen anbieten. Großer Schwerpunkt Griechenland, aber auch Destinationen wie Pratsch, wie Palma de Mallorca und Antalya. Viel wird natürlich vom weiteren Pandemieverlauf abhängen, aber die ganzen Impf- und Teststrategien der einzelnen Regierungen werden sicherlich dazu helfen, die Zuversicht, das Vertrauen der Passagiere in das Reisen wieder zurückzuholen.